Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, dass Sie einer weiteren Sendung im Rahmen der DRK Medizinakademie hier in Karlsruhe beiwohnen und zuhören zu einem hochspannenden Thema. Ich begrüße Herrn Professor Christophien, ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Rheumatologie, einer Volkskrankheit, wie man immer wieder hört. Viele Menschen sind betroffen und deswegen Freue ich mich auf Ihre Ausführungen und vor allem, Herr Professor Feen, vielleicht auch darüber, was es Neues an Erkenntnissen gibt und Therapiemöglichkeiten. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Und äh, Rheumatologie ist wirklich ein ganz spannendes Thema der Medizin. Ähm, und man muss vielleicht vorweg wissen, es gibt ja orthopädische Abnutzungs-, also rheumatologische Abnutzungserkrankungen, die bei den Orthopäden zu Hause sind. Und es gibt auch, es gibt sehr viele Autoimmunerkrankungen, die bei uns indonistischen Rheumatologen äh, zu Hause mhm. sind. Und die häufigste ist das Gelenkrheuma, die Rheumatoida Arthritis. Und das ist wirklich eine Erkrankung, da hat also ein Mann eine, eine, ein Risiko von vier Prozent in seinem Leben zu erkranken, also jeder, fast jeder Zwanzigste. Äh, Entschuldigung, eine, jede Frau hat vier Prozent, jeder Mann zwei Prozent, weil Frauen sind häufiger betroffen davon. Also es ist eine Erkrankung, die durchaus sehr viel äh, zu sehen ist und zum Glück hat sich da wirklich sehr viel getan. Äh, wie ist es zu erklären, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer? das ist genetisch das ist also weniger hat weniger mit den hormonen hat es zu tun als mit den genen männer und frauen sind ja doch ein bisschen unterschiedlich äh, gering aber doch und äh, da ist eben die genetik anders als bei frauen und da gibt es wohl mechanismen die wir auch nicht ganz verstanden haben die, die das eben bei frauen häufiger macht und äh, Sie wollen ja wissen, wie, was es Neues gibt. Also wir ja. haben ähm, eine neue Leitlinie rausgebracht, die Deutsche Gesellschaft für Rhomologie. Da hatte ich die Ehre, das zu koordinieren und zu, äh, zu moderieren. Und äh, es gibt eben sehr, sehr viele neue Medikamente, die man einsetzen kann. Und es gibt vor allem jetzt diese, die Erkenntnis, dass man diese, die, die, das Gelenkräumer, die Rheumatrische, sehr früh behandeln muss. Und möglichst mit dem Ziel, die Entzündung, die zur Gelenkzerstörung führen kann, mhm. total zu unterdrücken. Das haben wir jetzt äh, sehr, sehr schön neu äh, eben festgelegt und das wird auch entspricht auch dem, was, es, was in ganz Europa mhm. jetzt äh, eben gemacht wird. Herr Professor Fieden, Früherkennung, wie mhm. funktioniert das? Funktioniert es überhaupt? Wie kann der Patient das mhm. zunächst mal selber feststellen? Und äh, vor allem, wie kann man frühzeitig wirksam behandeln? Ja, also das ist, das ist so, dass die entzündlich-rheumatische Erkrankungen, also die Arthritis, die, die macht äh, typische Beschwerden. Und zwar vor allem morgens und in, frühen äh, in den späten Nachtstunden, und in den frühen Morgenstunden Schmerzen und eine Steifigkeit. Und da ja sehr häufig die Hände betroffen sind, haben die Patienten so eine Morgensteifigkeit. Die hält aber nicht nur so ein paar Minuten an, sondern wirklich eine Stunde oder länger. Man kann sozusagen nicht mehr fest zupacken. Man ja kann oder eine Flaschen öffnen oder ja sowas. oder den Reißverschluss nicht zumachen die Knöpfe nicht zumachen Aha. die Morgensteifigkeit ist bei Menschen mit Rheumatoidarthritis so schlimm dass sie teilweise den ganzen Vormittag nicht richtig äh, zur Arbeit gehen können zum Beispiel mhm. das ist ein typisches Symptom dann sind ja die Gelenke häufig geschwollen die Laborwerte zeigen Entzündung an und mit all diesen Sachen kann eben ein Arzt auch der Hausarzt schon sagen das ist wahrscheinlich eine rheumatische Erkrankung und dann kommt aber das nächste Problem, dann braucht man einen baldigen Termin beim Rheumatologen. Und da ist noch mhm. einiges im Argen. Und es ähm, ist nicht immer einfach, einen Termin zu bekommen. Und wir von der Deutschen Gesellschaft für Rheumologie, die, wir arbeiten hart daran, dass eben tatsächlich die Versorgung mit Rheumatologen in Deutschland besser wird. Gelenkrheuma ist ja ein großer weiter Begriff. Mhm. Also wenn ich das persönlich sagen darf, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, eigentlich zwei, mhm. hätte da Kortison über die Schmerzen hinweg helfen können oder ja, fällt es gar nicht unter die Kategorie? Ja, das, die Bandscheibenvorfälle, das ist ja eine, eine orthopädische Erkrankung und da wird, da wird dann auch Cortison gegeben, ganz am Anfang und wenn man das in relativ hohen Dosen gibt, dann fühlt man sich wirklich besser, weil der Cortison abschwellend wird. Aha. aber das ist halt eine typische Erkrankung, wo man dann auch gleich wieder aufhören sollte, weil eine dauerhafte Cortisontherapie wäre dann viel zu gefährlich und äh, würde auch nicht mehr funktionieren. Stichwort Wärmebehandlung. Ich, komm, ich wohne in Bad Schönborn, kleiner Werbeblock. Da gibt es ein großes Thermalbad. Äh ist das sinnvoll, Wärme? Ja, also die warmes Wasser. Die, die Wärme, Wärme ist ja eigentlich entzündungsfördernd. Wenn Sie also mit einer, entzündlich, Eben drum frage ich, ja. in einer entzündlichen, entzündlichen Krankheit, also mit einer Arthritis in die Wärme gehen, wird es schlimmer statt besser. Aha. Das ist mehr so für Abnutzungserkrankungen gut, Wärme. Also wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben oder Kniegelenksarthrose, dann ist Wärme gut. Wenn Sie eine Arthritis haben, sollte man eher Kälte anwenden. Da gibt Aha. es Kaltgas und Eisbeutel und verschiedene Dinge, das ist dann wirksam. Aber all das ist nicht. Ausreichend, um wirklich gute Medikamente zu mhm. ersetzen. Gut, Herr Professor Feen, herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Es ist ein weites Feld, es gibt da noch vieles zu sagen, aber das war jetzt schon mal sehr äh, hilfreich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlichen Dank ja, ich danke Ihnen für auch. dieses Gespräch.